Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12 der philosophischen Trilogie, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Es geht weiter. Ja, wo geht es weiter, das ist die Frage. Auf alle Fälle nicht hier, sondern hier geht es weiter, bei der Nummer 60. Bei der Nummer, bei der Nummer 60 muss nur eben mal den Ton regulieren, bei der Nummer 60, bei der Nummer 60 ist übersteuert. Bei der Nummer 60 geht's weiter, so können wir das lassen. Äh, Im Anschluss an Gregory Bateson mit seinen äh, verfallten Kartoffeln, hier nochmal äh, ein Verweis auf die Praxistauglichkeit der Sprache von äh, Fritz Mautner. Hier heißt es, für das irdische Wirtshaus natürlich für das Mitteilungsbedürfnis ist sie ja, brauchbar für das äh, Schwatzvergnügen der Wirtshausgäste und für die Zurufe an den Speisenträger. Da kommt man mit der Sprache recht weit. Also äh, jemand, der jetzt die Sprache für die höheren Genüsse des menschlichen Geistes äh, nicht besonders äh, tauglich hält, der gute Mautner, dann hier noch ein äh, Zusatz, der gewöhnliche Alltagsverstand nimmt wortwörtlich, äh, damit wären wir wieder bei der Identifikation und der Zusammenfassung Begriffsrealismus äh, alles subjektive zu objektivieren also das vorgehen das auch in der rechtsprechung bisweilen überhand nimmt dass man nach dem buchstaben des gesetzes geht und weniger die bedeutung dieser Paragrafen interpretatorisch äh, auslegt, das sind eben die zwei äh, Kontrapunkte, möchte man sagen, die sogenannten Positivisten, äh, für die es keinen Grund gibt, da irgendwas rumzudeuteln. das sind die Angelegenheiten ganz klar messbar. Äh, offensichtlich und auf der anderen Seite die Bezogenheit, die Relativierung und damit die Interpretationsbedürftigkeit. Diejenigen, die behaupten, ein objektives Wissen lässt sich nicht belegen, es ist nur, was ähm, heißt nur, es äh, es ist eine subjektive Erkenntnis möglich, äh, bezogen auf die, den Sinn und Zweck, auf die, äh, der beabsichtigt ist von einem konkreten Subjekt aber eben äh, auf äh, logischer und äh, in objektivistischer Hinsicht all, äh, in Bezug auf Allgemeingültigkeit. Äh, das äh, ist äh, reine Behauptung, reine Dogmatik, autoritäres Gehabe und abzulehnen und zu beseitigen, zu zerstören. Es äh, kommt nochmal, äh, noch äh, besagt Herr Pauls Zende zu Wort, den wir in soziologischer Hinsicht schon des äh, Öfteren äh, gehört haben. Die Nummer 61, eine dauernde Beeinflussung der Mitmenschen ist am besten darauf zu erreichen, wenn Sie dasjenige, was, Sie in Wirklichkeit, was in Wirklichkeit nur den Interessen einzelner oder weniger dient, als allgemeingültige Wahrheit annehmen. An dem Tag, wo es gelang, den partiellen Interessen absolute Geltung zu verschaffen, entwickelte sich bereits die Minoritätsherrschaft worin das Wesen auch der heutigen Gesellschaft besteht, eine Minoritätsherrschaft, die an den Schalthebeln der Macht sozusagen sind immer weniger als die Menge derjenigen, die den Anweisungen der äh, Obrigkeit bzw. Beamtenmanager äh, zu folgen haben. Die Masse des Publikums ist immer größer an Quantität, die vor dem Fernseher sitzen, als diejenigen, die im Fernseher sitzen. Aber zurück zur Szene. An dem Tag, an dem es gelang, den partiellen Interessen absolute Geltung zu verschaffen, und eben durch diese allgemeingültigen Wahrheiten, entwickelte sich bereits die Minoritätsherrschaft, worin das Wesen auch der heutigen Gesellschaft besteht. Der Abstraktionsprozess gibt den Mechanismus dieser Verabsolutierung ab. Und dieser Abstraktionsprozess ist auch die Methode, mit der die Masse der Menschen sozusagen in Schach gehalten wird, oder Unfähig gehalten wird, eigene Gedanken, sich einer eigenen Urteilskraft zu befleißigen, da ja die Logik immer wieder in eine Sackgasse führt und keine Veränderung der Verhältnisse möglich macht. Diese Verabsolutierung ist, ein, ist der Gedanke des Absolutismus, ist der Gedanke des Objektiv an sich allgemeingültigen ohne irgendein Bezug eben absolute Gültigkeit scheinbar wertneutral ohne Interessenbedingt zu sein was Schwindel ist, diese Objektivität ist erschlichen, erlogen und alle daraus abgeleiteten äh, Konsequenzen null und nichtig. Womit wir bei der Nummer 62 angelangt wären. Wir sprechen den Menschen teilen die Welt in Ordnungen und Eigenschaften ein. Die Fähigkeit zu klassifizieren, zu übermitteln, aufzuschreiben, hat auch ungeheure Erfolge für Kultur und Wissenschaft zu verzeichnen. Aber wir vergessen nur allzu leicht, dass die Natur ein nahtloses Gewebe ist und die Klassifizierungen nur in unseren Köpfen existieren. Wie gesagt, Klassifizierungen sind nützlich und auch eine Ordnung ist nützlich, nur darf man sie eben nicht mit sogenannten Tatsachen oder Realitäten verwechseln. Nahtloses Gewebe ist wieder ein, auch wieder ein typisch objektivistischer Ausdruck. Äh, solche Aussagen zu treffen ist nur auf subjektivistischer Basis möglich und das obliegt dann der Urteilskraft jedes Einzelnen inwieweit jetzt da irgendeine Verallgemeinerung in Bezug auf eine irgendeine Struktur, existierende Struktur oder was auch immer da wirksam ist. Äh, Mag für den Einzelnen sinnvoll sein, die ganze Angelegenheit so zu sehen, aber äh, daraus leitet sich noch kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit ab. Das ist der Punkt. Jetzt äh, kommen wir. Anderes Gebiet äh, Psychologie, äh, noch genauer Wahrnehmungspsychologie und zwar äh gewisser Gustav Lindner aus dem Naturgarten der Kindersprache. Dort heißt es, es wird jetzt täglich mehrmals zur laut tickenden Wanduhr getragen, äh, das Kind, das Kleinkind. Und ihm dabei dem Pendelschlag entsprechend und ihn verstärkend das Wort tick deutlich vorgesprochen. Längere Zeit nachher, wenn er wieder in seinem Bettchen liegt, der Kleinkind, von dem aus er die tickende Uhr sehen kann, wird ihm das Tick-Tack laut zugerufen und von ihm meist sofort mit einer Blickrichtung nach der Uhr beantwortet. Man sieht also, dass er das ihm vorgesprochene Wort mit dem gehörten Klang in Verbindung bringt dass also eine Assoziation seiner Gehörsvorstellung mit dem Erinnerungsbild derselben stattgefunden hat. Das aber ist die Voraussetzung für das Sprachverständnis. Also hier nochmal etwas deutlicher den Prozess veranschaulicht, wie es zur Begriffsbildung kommt durch eine Assoziation einer Gehörsvorstellung und dann später auch eines geschriebenen Wortes mit einem Erinnerungsbild, eine Verknüpfung mit einer Erfahrung äh, in, äh, und das Ganze äh, geschieht äh, identifikatorisch. Also für dieses Kleinkind kann dann ein ähnliches äh, regelmäßiges äh, Ticken äh, dazu führen auch eine Uhr zu meinen was dann unter Umständen nicht der Fall ist und dann diese Erwartung enttäuscht wird. So häufen sich dann Erfahrungen eine nach der anderen in, in, im Bewusstseins, im Wortschatz, im Erinnerungsschatz eines kleinen und dann auch größeren Menschen an. Und an dieser Methode... Ähm, so sich die Welt zu erobern, quasi via Wortvorstellungen und Begriffen die Umgebung in Besitz zu nehmen, ihrer habhaft zu werden, mit Gegenständen, die dann bewusstseinsmäßig greifbar sind. So entwickelt sich das Sprachverständnis bzw. das Sprechen-Können und daran anschließend auch äh, ein Denken-Können, weil diese Assoziation ist jetzt nicht nur auf äh, Gegenstände und irgendwelche Sinneswahrnehmungen äh, beschränkt, sondern kann dann auch äh, als Denkvorgang zwischen den Begriffen ohne die dazugehörige Wahrnehmung stattfinden, mit mehr oder weniger großer Folgerichtigkeit. Soweit die Rückerinnerung, also die, äh, bewusst zu machen. Wie die Sprache gelernt wurde. Äh, es, es geht weiter, weiter mit Ernst Neumann, die Entstehung der ersten Wortbedeutungen. Äh, hinzugefügt werden muss, dass es sich hierbei wieder um objektivistische Aussagen handelt, äh, die sich auf einer sehr allgemeinen äh, Ebene äh, bewegen, in ihrer Verallgemeinerung, wo sich äh, die Einzelfälle immer unterscheiden. Also kann, äh, kann ich mir ein Kleinkind vorstellen, wo jetzt äh, Mama, Papa tagelang, wochenlang Tic Tac rufen und es passiert absolut nichts oder womöglich eine ganz andere Assoziation und äh, nicht anders äh, ist es hier bei diesem Zitat eine äh, mehr oder weniger Verallgemeinerung, die dann im Einzelfall überhaupt äh, keine Bedeutung haben muss oder ganz anders ausschaut. Ja. Diese Aussagen, die jetzt äh, streng wissenschaftlich gemeint sein mögen, sind immer nur als subjektivistische Standpunkte zu betrachten. Das ist der, der, der Standpunkt dieses Ernst Neumann oder eben seine Theorie und inwieweit jetzt da eine Allgemeingültigkeit äh, zum Tragen kommt, dass äh, äh, bestimme in erster Linie ich, so dass eine Möglichkeit in dem Fall, dass ich jetzt irgendwas zustimme, ich dann auch selbst für mich einschätze, dass möglicherweise ein größerer Grad an Allgemeingültigkeit damit zu erzielen ist, weil ich annehme, dass sich in diesem Punkt auch noch andere Menschen einsichtig zeigen, in anderen Punkten weniger und so äh, bewegt sich dann die Spekulation, mehr oder weniger, die äh, dann mein eigenes Weltbild äh, beeinflusst oder nicht. Aber nun zu Ernst Neumann mit der Nummer 64. Die Sprache, welche das Kind gegen das Ende des ersten Lebensjahres oder in der ersten Hälfte des zweiten Jahres auszuüben pflegt, arbeitet mit dem denkbar geringsten Wortschatz mit verstümmelten Nachahmungen der lautkomplexe erwachsener Personen und mit sehr unbestimmten Bezeichnungen äußerst unvollkommen erfasster Wahrnehmungsinhalte. Dagegen braucht keine jener höheren geistigen Funktionen in Kraft zu treten, die wir als die Träger der logischen Prozesse der Begriffsbildung des Urteilens und Schließens ansehen. Also... Die Sprache, welche das Kind gegen das Ende des ersten Lebensjahres ist hier der Punkt in der ersten Hälfte des zweiten Lebensjahres auszuüben pflegt, arbeitet mit den denkbar geringsten Wortschatz, mit verstümmelten Nachahmungen der Lautkomplexe, also laba da für äh, Irgendwas. Erwachsene Personen mit sehr unbestimmten Bezeichnungen, aber das sind eben für das, das sind im Grunde genommen schon Begriffe, die sich ein Kind macht, weil eine Assoziation äh, da äh, veranschlagt werden muss. eine Verknüpfung dieser Wahrnehmungsinhalte mit einer bestimmten Sache auch dann immer wieder mit demselben da für dieselbe Sache und äh, diese höheren geistigen Funktionen, die äh, erschließen sich dann da eben an. Äh, man wird jeder, der mit äh, Kleinkindern aufgewachsen ist, beziehungsweise Kinder hat, wie es so schön äh, besitztechnisch heißt, äh, wird da seine Erf eigenen Erfahrungen haben, mehr oder weniger umfangreiche. Äh, in der Regel spielen sich aber, äh, aber diese die logischen Prozesse äh, hauptsächlich in so als identifikatorische äh, Methoden ab, dass dann äh, weniger eine Begriffsbildung äh, in dem Sinn zum Tragen kommt, dass da äh, be verschiedene Bedeutungsinhalte zur Debatte stehen, Was man dann, da ist, hat sich da irgendwann einmal ein Begriff in der Richtung gebildet und der wird mit seinen Bedeutungsinhalten dann weiter tradiert. Kommt dann auch wieder auf den, soll ich sagen, Charakter oder die Erziehung eines Menschen an, inwieweit da eine gewisse Offenheit auf Kritik, Einsichtnahme besteht, wird sich das auch dann wieder von Subjekt zu Subjekt anders darstellen. Es geht ja nur darum, sich bewusst zu machen, welche Entwicklungsschritte, da jeder durchmacht, woran sich kaum jemand noch erinnern kann an diese Zeit, Frühzeit der Kindheit. Das ist wie weggeblasen, was die Erinnerung betrifft. Inwieweit das Ganze dann noch unbewusst weiterwirkt, das ist wieder. Eine andere Geschichte, aber wir äh, kommen weiter. Ich ziehe ähm, mal kurz auf den Chronometer etwas etwa sieben Minuten da, da geht diese Nummer locker durch äh, Karl Georg Böse. Nomen ist Omen. Mit diesem Namen kann man äh, praktisch nur ein Buch über die Sinneswahrnehmung und deren Entwicklung zur Intelligenz schreiben. Äh, wieso? Keine Ahnung. Äh, ich denke mal, dieser Name prädestiniert zumindest zu einer... Äh, nicht äh, gewöhnlichen Dasein, auf alle Fälle, aber egal, die Nummer 65, die Sinnesempfindungen sind keineswegs an und für sich Wahrnehmungen der äußeren Dinge selbst, auch wenn die Mehrzahl der Menschen wahrscheinlich fest überzeugt ist, sie sähe die Dinge selbst, sie hörte die schallende Glocke selbst, im Gegenteil, was wir sehen ist nicht die Blume, sondern das Netzhautbild derselben im Auge. Was wir hören, ist nicht die Töne, die Glocke, sondern nur der mit derselben übereinstimmend vibrierende Gehörnerv. Ja, äh, da wären wir wieder bei den Sprachgewohnheiten äh, Inwieweit äh, jemand den Begriff des Sehens äh, für alles Mögliche verwendet, da sieht man dann auch das, was eigentlich gedacht wird. Gerade was die Sinnesempfindung und die Wahrnehmung angeht, da überwiegen natürlich die, das heißt natürlich äh, im ganz Besonderen die, natürlichen äh, Wortzuordnungen aus der frühen Kindheit und niemand käme da auf die Idee jetzt äh, eine, äh, eine wissenschaftliche Ansicht, eine sinnesphysiologische Ansicht äh, zu haben. Was wieder bildungsabhängig ist, äh, wie das Bewusstsein ist äh, gebildet, dementsprechend kann dann auch war in einer früheren Folge die Rede, inwieweit die Sprache äh, die Wahrnehmung beeinflusst dann sind eben bestimmte, wenn's für ein, wenn es für einen vibrierenden Gehör, auf kein Begriff besteht, dann ist, kann es auch nicht sein, dass diese Differenzierung vorgenommen wird, und man dann eben etwas ganz anderes hört, wie eben äh, ja, das Hören ist dann im Grunde genommen hinfällig. Das äh, handelt sich dann bloß mehr um äh, Nervenreize solcher äh, und anderer Art. Je nachdem welcher Nerv da gereizt wird, der Gehörnerv oder der Sehnerv, und da kommt es ja dann auch vor, dass die äh, willkürliche Reizung eines äh, Sehnervs ohne ein, eine entsprechende Tatsache dann auch zu äh, durch einen Schlag oder wie auch immer dieser Sehnerv dann gereizt wird, dann entsteht ein Netzhautbild das aber nichts mit den sogenannten Tatsachen zu tun hat, sondern durch diese Reizungen entsteht. Und so gibt es auch Reizungen des Gehörnervs, denen kein äh, äußerer Ton jetzt entspricht. Wir machen weiter in Sachen Wahrnehmung, äh, wieder einmal ist eine Uhr, Subjekt der, des Geschehens, äh, nochmal, KGB, Pfarrer Georg Böse, man sitzt neben der Wanduhr und überhört den Stundenschlag. man richtet die Augen auf einen Gegenstand ohne denselben zu sehen, etc. Die betreffenden Sinneseindrücke sind zustande gekommen, aber spurlos verloren gegangen. Der Grund dafür ist, wie man sich auszudrücken pflegt, Geistesabwesenheit und die Beachtung von Fällen, wie die angeführten, drängt nur umso mehr zu der Überzeugung, dass eine rein sinnliche Erkenntnis unmöglich ist. Also... Äh um jetzt den nominalistischen Spruch, ich sehe, es gibt nichts als Namen, also nur Allgemeines und die Verknüpfung zu dieser sinnlichen Erkenntnis ist mehr oder weniger willkürlich oder eben zweckbedingt sinnvoll und nützlich. sind diese äh, unbewussten Wahrnehmungen beziehungsweise die Schwelle des Bewusstseins, die, der, der Fokus, es liegt immer ein Fokus, immer ein Fokus vorhanden, eine äh, Intendierung, die Aufmerksamkeit ist gerichtet auf eine bestimmte Sache und alles andere mag zwar per Lichteinfluss äh, einen Reiz auslösen, aber der äh, schafft es nicht ins Bewusstsein und genau das ist der Punkt. Es geht nur um das, äh, was es ins Bewusstsein schafft und äh, was nicht äh, ist zwar äh, in gewisser Weise zu berücksichtigen, aber eben nur als ein irgendwas, das sich äh, der menschlichen Erkenntnis entzieht. Soweit zur Nummer 66 und äh, die Folge 13 in diesem in dieser Trilogie beginnt äh, wird dann mit der Nummer 67 und einem erneuten äh, und dann noch einmal ein paar böse Folgen. Und das war's. Peace out.